Ja, hallo, mein Name ist Josef Weißenböck, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für den Tag der Lehre 2018 zum Thema problembasiertes Lernen. Wir sind wieder in unserer traditionellen Vorberichterstattung zum Event, wo wir spannende, beitragende, kurz interviewen, was wir von Ihren Beiträgen zu erwarten haben. Ja, und da haben wir heute einen Gast aus Karlsruhe bei uns mit einem sehr spannenden Beitrag. Ja. Darf Sie bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, auch hallo und schöne Grüße nach St. Pölten. Ja, mein Name ist Manfred Daniel. Ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am Standort Karlsruhe und hier in der Funktion als Studiengangsleiter für die Lehre natürlich, die ich selbst durchführe, aber auch für die Organisation der Lehre. Organisation von Dozenten, Betreuung der dozierenden Qualitätssicherung. Äh, gelernter, eigentlich bin ich gelernter Informatiker der allerersten Generation, habe mich aber so im Lauf der Biografie äh, in andere Richtungen auch bewegt. Vielen Dank. Ich darf einleitend gleich eine vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Frage stellen aus Ihrer Erfahrung mit bisherigen Lehrveranstaltungen, mit einem problembasierten Design. Was müsste man denn aus Ihrer Erfahrung, Ihrer Wahrnehmung machen, damit so ein Ansatz problembasiert mit Studierendenarbeiten garantiert schiefgeht? geht? Ähm, ja, muss ich natürlich kurz nachdenken. Ich denke, was zum Schiefgehen führen kann, ist äh, definitiv, wenn Sie keine klare Problemstellung geben, die muss so klar wie möglich sein. Die Bedingungen äh, zur Lösung müssen so klar wie möglich sein, also zeitliche Bedingungen, äh, Recherchebedingungen, auch Prüfungsbedingungen äh, müssen den Studierenden klar sein, sonst geht die Sache schief? Sie haben im Grunde schon meine, meine Anschlussfrage ja. jetzt hier auch äh, überzeugend beantwortet, äh, wo wir bewusst fahnten nach ganz, ganz wesentlichen Gelingensbedingungen für problembasiertes Lernen. Ist da noch was zu ergänzen aus Ihrer Sicht? Ähm. Ich überlege gerade, ja, ich habe das natürlich jetzt durchaus äh, schon äh, in die positive Richtung äh, formuliert. Also zu mh, erläutern wäre noch, dass unsere Erfahrung ist, dass äh, man auf die Tutoren, die Dozenten nicht ganz verzichten kann, wie das ja vielleicht ähm, in, in manchen Ansätzen angedacht ist. Also wir haben die Erfahrung, dass ein, ein Coaching... Äh, durchaus äh, von den Studenten gutiert wird und in vielen Fällen auch notwendig ist. Also die, die Begleitung der Studierenden im, ja, im ja, Rahmen solcher, solcher ja. Projekte. Damit kommen wir ohnehin schon zu Ihrer konkreten Einreichung, zu unserem Tag, Tag der Lehre. Äh, ganz am Anfang Ihres, Ihres Beitrags äh, steht so, äh, dass... Codewort äh, SMILE, da hat man gleich einmal eine positive Emotion. Die genau. Und den Beitrag. Äh, ja, vielleicht können Sie für unsere Teilnehmer am Tag der Lehre kurz skizzieren, was wird Sie in Ihrer Präsentation am 18. Oktober erwarten? Ja, wir werden äh, unser SMILE-Modell vorstellen. Natürlich auch ähm, ähm, das Rätsel lösen, woher der Begriff SMILE kommt, das ist einfach ein sehr nettes, wie Sie schon sagen, ein sehr nettes Akronym, was aber in der Langform sehr genau schon sagt, was wir was wir da machen. SMILE steht für Studierende als Multiplikatoren für innovative und digitale Lehren. So, also müssen wir uns gar nicht groß verbiegen, um aufs Mile zu kommen. Das trifft es recht gut. Also äh, ist es ist so, dass wir in einer Lehrveranstaltungskombination aus Seminar und Projekt unsere Studierenden zunächst mal äh, und zwar es sind Studierende der Wirtschaftsinformatik, das muss man wissen, die also ein entsprechendes Vorwissen, eine gewisse Computeraffinität mitbringen, auch durchaus Erfahrung in, in Beratung von Kunden haben, weil sie bei uns im dualen Modell ja zur Hälfte ihrer Studienzeit in, in Betrieben sind und dort auch schon in Beratungsprojekte mitgenommen werden. Also diese Kompetenzen sind da, auf denen können wir aufbauen und wir wir upgraden sie sozusagen mit hochschuldidaktischem und mediendidaktischem Wissen. Das ist die erste Phase. Das läuft schon sehr problem- oder auch projektbasiert. Und in der zweiten Phase, also in der Projektphase, werden dann kleine Teams gebildet. Und diese Teams beraten einzelne Lehrende bei der Digitalisierung ihrer Lehrveranstaltung was immer das sein mag. Mhm. Mhm. Ja, sehr. Und genau sehr. Und diesen, diesen Ansatz, den, den werden wir in dieser Form vorstellen äh, und dann von den Erfahrungen berichten. Ja, das ist eben kein, kein Modell. Es ist zwar ein sehr schön rundes Modell, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir so ein schönes Zyklusbild haben, aber äh, das ist ja auch schon drei Jahre lang gelaufen, sprich drei Zyklen, und von daher können wir auch einiges an Erfahrung weitergeben. Mhm. Darf ich vielleicht noch fragen, weil das traditionell natürlich von großem Interesse für die Teilnehmenden, für die Zuhörerinnen ist. Was haben Sie in diesen drei Durchläufen so als die vielleicht größte Herausforderung im Rahmen von dem Ansatz erlebt? Die größte Herausforderung... Ähm ja, es sind eigentlich viele kleine, sage ich mal. Mhm. Ja, Es sind viele kleine. Ähm, der Punkt ist einfach auch der, es, es liegt eigentlich schon eine zehnjährige Erfahrung ja. im Vorfeld und das Smile in der jetzigen Form nimmt natürlich die ganzen Erfahrungen und die, die, die Lernerfahrung der zehn Jahre auf und packt das nochmal in ein schön rundes Konzept, auch mit durchaus vielen neuen Ideen. Also eigentlich, wo wir bis heute so ein bisschen rumdoktern ist, äh, das, was ich auch in den Gelingensbedingungen genannt habe, äh, eine saubere, klare äh, Informationsgrundlage für die Studierenden zu schaffen. Da klagen sie heute immer noch, oh, da hakt es doch noch was in der Organisation. Mhm. Es ist einfach auch ein sehr vielfältiges äh, Projekt. Wo, wo einfach auch die Organisationsanforderungen an uns als Coaches, also wir machen das im Team-Teaching, auch hoch sind, ja, wo wir uns auch untereinander sehr gut abstimmen müssen. Ähm ja, also die, die ganz große, ja die habe ich vielleicht nicht mehr so vor Augen, wie gesagt, weil diese lange Erfahrung da ist. Ja. Ja, na, jedenfalls eine, eine hochspannende Sache, von der Sie da berichten werden am 18. Oktober. Äh, vielen Dank für diesen kurzen Einblick in das, was wir erwarten dürfen. Ja, äh, ich darf an der Stelle wie immer zum Schluss noch meinen Rundruf äh, starten. Äh, Anmeldung ist noch möglich zum Tag der Lehre, kostenlos, äh, 18. Oktober. Ja, auch heuer wieder, wie man hört, sehr spannende internationale Gäste dabei, ja, wir freuen uns wieder über ein volles Haus bei, bei unserer Veranstaltung. Ja, vielen Dank, äh, Herr, Herr Daniel. Ja, ich bedanke mich auch und ich freue mich auch, dann viele von den jetzigen Zuhörern und Schauern dann am 18.10. in St. Pölten wiederzusehen.